Endlich sind wir hier. Piratenklappe. Jetzt hier nichts verkacken. Ein Hinweis, nehmen wir mit. So, jetzt gibt es hier einen Link. Oder mehrere Endings. Oha. Ein bisschen Kristall. Schon mal sehr gut. Den roten haben wir irgendwo auch schon mal aufgesammelt. Ozean. Wir schwimmen durch den Ozean. Durch die Wüste sind wir schon. Schon mal hier durch den Ozean. Der hat doch bestimmt irgendwo ein Ending, oder? Ja, hier. Piratenschiff. Als ob ich jetzt hier ran scheitere. Ausguck. Halla. Jo, oh, Piraten, Jo. Oh, Piratenschatz. Da bleiben noch nicht alle Juwelen. Vetter Hugo sprang. fand in diesem Schiff ein Piratenschatz. Sein Lächeln verschwand, als er eine Kopie von Revenge zwischen den Goldhaufen merkte. Was für ein herzloser Mensch könnte, ein könnte so ein Juwel stehlen. Piraten in 96. Yay. Endlich. Zehn Jahre später. Wir jetzt auch einen Piraten-Skin, hoffentlich. Vetter, Vetter Hugo ließ das Gold zurück lief nach Hause, um Revenger zu spielen. Mit so einer erstaunlichen Menge an Inhalt, Inhalten, sagen jahrelang niemand Heute erreichte er das Ende hundert und war endlich bereit wieder nach draußen zu gehen. Oh ja. Oh piraten -Skin. Nice. Pyro so, wir gucken da drüben mal ob es da, da noch ein... Das ist bestimmt noch ein eindenke oder? Müssen wir noch mal hin, oder? Dann müssen wir noch mal hoch, oder? Aber. will ich nicht. Irgendwo muss eine Insel sein, ja genau, da müssen wir durch. Der König hat auch Durst. Irgendwo gibt es irgendwo gibt's hier was zu trinken. Irgendwo müssen wir hier... Okay, dann nüpfe ich wieder. Da haben wir jetzt einen 96, oder? 97 war das. Eine 97. Irgendwo muss eine Insel sein. Ja, da müssen wir einfach an den Dingen. Muss müssen noch vorbeischwimmen. Müssen wir uns erstmal hinschaffen. Ja, 109 Tag. 150. Das also Minigin mache ich nicht normal. das ist die ich die Schnauze voll. Ich hüpfe da lieber hoch. Danke für den Tipp übrigens. Das schreibt man mit ins Wiki rein. Unbedingt. Hat jetzt nicht aufgepasst, eventuell gibt es noch mehr dazu wo die Map kann helfen. Ja, da gibt es gerade der Hinweis sagt. dass da rausschwimmen muss. Hinweis. Irgendwo muss eine Insel sein. Schreibt, dass man geht, dass man da, wie man da hier hochkommt, und wie man da springt. Vielleicht guckt mal jemand Zwicky nach, während er das spielt. Das kann schon hilfreich sein. Oh nein, du bist da hochspringen. In der Luft abspringen. steht drin. Aha, das ist sehr gut. Flammt. Ich komme aus der Übung. Musste wahrscheinlich noch mehr mehrfach rein. Ein drittes und ein viertes Mal. Erst fallen, dann springen. Zu spät. Okay, das war gut, aber nicht gut genug. Verdammt! Nice. Das bekomme ich übungen drin. Segel. Und das ist so ein Wichtel. Was was haben die Wichtel zu bedeuten hier? Den Kristall haben wir mitgenommen, der ist jetzt ist jetzt unser. Hier gut umgucken, vielleicht findest du noch mehr. Ja, das ist den Kristall, haben wir schon. Der Hinweis heißt ja hier, Hinweis 97, irgendwo muss eine Insel sein, das heißt. Schlussfolgerung. Jim hast du? Da hatte ich nicht mitbekommen. Ja, den hatte ich sofort geholt, als wir da runtergefallen sind. Als allererstes. Das ist wahrscheinlich das letzte Ending, oder so, dass wir alle Kristalle holen müssen. Davon habe ich erst zwei. Den roten und den, den... roten und den gelben jetzt. So, jetzt geht es hier mal weiter. ich vermute mal, es gibt keine, in keine Insel. Ah, hier haben wir das Enden. Pirates Hugo schwimm immer weiter in den Ozean. Niemand wusste warum. Er schwamm einfach weiter und schwamm und schwamm. Schließlich wurde er müde und ertrank. Er war nie der Klügste in der Stadt gewesen. Schimmel in den Sonnenuntergang. 97 von 100. Jo, für 98 haben wir noch einen Hinweis. Für 99 und 100 müssen wir dann Hinweise finden oder unseren Wiki auf ausnutzen. Jahr 109, Tag 152. Die Delfine, dieses, diese süßen und großzügigen Meerestiere haben Pirat. Private Hugo, gerettet und den sicher nach Hause gebracht. Wie kamen sie dorthin und dann zurück über zum Meer? Ich denke, wir werden es nie erfahren. Oh. Aquaman! Akkomen-Skin. Aquaman ich nenne jetzt alle Hugo. Weil ich mich mit dem angefreundet habe, mit dem einen Hugo. So. Hinweis. Nein, ich jemanden das Durst. Wo kriegen wir Wasser her? Wo kriegen wir Wasser her? Nein, die letzten Endings sind jetzt wahrscheinlich brutal schwierig. Das habe ich auch nicht erwartet, dass die jetzt so leicht bleiben. Jetzt zu trinken hier. Apropos Durst und Trinken. Ich hole mir mal, um mal was zu trinken. Ich habe hier meine meine Flasche ist alle. Feed someone hungry. Steht jemand Durst? Steht dort. Okay. Schlechte Übersetzung. Okay, ich bin gleich wieder da. Schon mal was zu saufen. Stelle meine mein gibt es dann ending, wenn ich mir was zu trinken hole. Aber das ist ja trotzdem. sehr gute Übersetzung, weil es im Englischen kein Getränk, sondern etwas zu essen ist, aber im Deutschen ein Getränk. Aha. Wo zum Teufel? Ich habe ja im Spiel noch nie ein Getränk gesehen. Wo kriegen wir ein Getränk her? Wo zum 98 Stell jemanden das Durst. Da musst du musst mir mal helfen, ich weiß echt nicht. Gibt es hier irgendwo... Ah, Sekunde, Sekunde, nein, natürlich. Das doch schon mal gesehen haben. Natürlich. Du meinst, dass das Bier ist jetzt, du hast... Natürlich. Ich, da weiß ich, was gemeint ist. Alles klar, alles klar. Mir dämmert's. Meer der Aquaman ist unterwegs. Das Bier in der linken Truhe dort auf dem... Oder nicht? Irre ich mich da? Das Bier in der linken Truhe beim... Beim Tunnel dort, wo wir mehrfach waren. Da braucht man die harten Hakenklaue für. Der Schädel steht hier mal gleich. Kann man blind vorbeifliegen, sind wir mal hier rein? Können wir das irgendjemanden geben oder das Bier? Das ist ein Bier, einfach wieder stellen. Können wir das jetzt hier einfach wechseln? ist <lacht> aber tatsächlich ein Döner drin. Das, das muss ich jetzt mal ausprobieren Italiener Na gut, das ist jetzt schwer zu identifizieren, aber Christ so hier gerade gucken. Polski, was haben sie da? Was ist das? Muss schon mehr besonders sein. Skakowski. Was haben wir noch? Ruski. Okay, das ist der Wodka. Kann man sich halt hier nicht identifizieren? Da! Ich kann ein bisschen Russisch. Yasik die Sprache. Chinesisch. Sushi. Japanisch. Und was auch immer. Koreanisch vielleicht. Ja, was? Was ist gerade passiert? Englisch ist der Bürger. Ach Scheiße, wir haben jetzt natürlich den, wir haben jetzt den Bürger verbraten, oder? Das ist vergammelt oder so. Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch. Hm, ja. Der Bürger ist weg. Ähm... Ja gut. Gehen wir noch mal hin. Das Essen verdirbt. Das Bier. Das Bier verdirbt. Ah.